Und was trinken wir heute? Was trinken wir heute? Nein, Mann! Mann, ey! Was trinkt man heute, Rico? Joybräu! Ja, und welches? Grapefruit! Genau! High Protein! 21 Gramm! Hier, das gibt auch schon ein Proteinbier von Joybräu. Das haben wir ja jetzt halt schon getestet. Das wissen wir ja jetzt schon. Hier ein Vitaminbier es davon und was wir schon getestet haben, Natural Energy und und Zitrone. Zitrone gibt es auch. Ja, für die vegan Fraktion unter euch äh, ist vegan-freundlich, ja. Also das Bier mag euch. Ja? Genau. Das ist alles so alle freundlich. freundlich be, be, friends. be friends. Genau. Ihr sagt hier, haben wir schon getestet. Gucke euch das mal. An. Unser Bestseller ist endlich zurück. Mit verbesserter Mix. Rezeptur und erfrischender und natürlicher Grapefruit kommt der perfekte Sommerdrink ganz einfach zu dir nach Hause. Und das Beste, 21 Gramm geballte Proteinpower unterstützen aktiv deinen Muskelaufbau und Erhalt. Mhm. auspacken oder wegpacken? Ja, ich pack's aus. Ich bestell wissen, was da drin ist. Ja, wie viele Punkte? Ich, dass mir da die geballte Force von Arnold entgegenkommt. <lacht> <lacht> bin <lacht> zwei ja ich konnte machen Ich will heute haben. Ja, da Na, ein bisschen Protein brauche ich auch. doch mhm. mal an. Jetzt sieht Ei ei ei ei ei. Jetzt sieht aus wie Naturtrübe. Ich sehe dich ja nicht. Ja, absolut naturtrüb. Wenn man Natur ja, also Naturtrüb. Ja, Grapefruit, ja. Hey, <lacht> ja, originaler Grapefruit, Prost. ja? Prost. Mal sehen, also ganze Frühstücke noch nicht gesehen. Ja. Mm. Riechen tut es ja sehr, sehr gut. Und ich gesagt dir eins, das gibt ja auch so Lübsa Grapefruit und so. Mm. Das Lübsa Grapefruit riecht genauso, schmeckt aber besser. Ja. Blech. Blech. Ist so du ausgetrunken. Natürlich nicht. Hm. Blech, solch, äh, äh. so, <lacht> der Uwe, solch ranziges Zeug darf den edlen Namen Bier nicht tragen. Gebe dein Bedauern nun laut Kund, und trinke Ach, denn, ein Gebräu edlerer Klasse. Ah, gucke mal, dit Und in der nächsten Folge, also, wenn man viel Wert darauf legt, dass das gesund sein soll und viel ähm, Eiweiß hat und trotzdem noch ein bisschen nach ähm, Mischgetränk, also Bier-Mischgetränk schmeckt, dann kann man es trinken. Ansonsten, also, wie gesagt, mit, mit Bier hat es nicht so viel zu tun. Ich sag mal so, ja, mit Bier hat es nicht viel zu tun, das hat ein Mixgetränk. Äh, oh, ich habe mir mehr erhofft und mehr erwartet, aber soll ja nicht heißen, dass es euch nicht schmeckt. Ja. Also probiert es gerne aus ja. und benutzt dazu natürlich den Link unter diesem Video. Das genau, ja Geschmäcker sind verschieden, auf jeden Fall, sage ich schon mal Joybroil, Daumen hoch für die Idee. Sehr schön. Ja. Berliner Kindel. das sieht auch schon mal anders aus. Ja, lange nicht mehr trunken, doch also, wiedererkannt. Nächstes Mal unbedingt wieder einschalten, Kanal abonnieren, kommentieren, liken, teilen resignieren und das alles genau